Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Wir hatten letztens ein Ei bekommen und leider ist mir das Offscreen geschlüpft zu einem Vonera. Ja, ich habe wirklich gedacht, da würde ein Togepi rausschlüpfen, aber das war dann anscheinend nur in Platin so. Ja, ist ein bisschen blöd, dass das Offscreen passiert ist, aber ich habe es voll vergessen, dass ich das im Team hatte und äh, ja, ist auf jeden Fall kein Teammitglied, kann ich euch jetzt schon sagen. Deshalb kommst du in den schönen zweiten nostalgischen Hintergrund hinein. So. Außerdem hoffe ich, dass wir Tricky heute entwickeln können. Tricky gehend ausgiebig Ja, bin schon bereit dafür. Und ich habe euch ja hier diesen Ort hier mal gezeigt. Mit diesen ganzen Stellen, wo man runter springen kann. Und da oben ist irgendein Höhleneingang. So, und äh, ich wusste wirklich nicht, wie das, nicht mehr, wie das ging. Im Original wusste ich es, aber es ist schon so lange her, habe hab ich es vergessen Und das ist sowieso kein wichtiger Ort gewesen. Deshalb habe ich ihn irgendwie vergessen. Eigentlich wollten wir hier oben heute weitermachen. Aber ah, ich habe herausgefunden, wie man da rankommt. Und zwar kann man ja einfach verlangen. <lacht> man kann ja einen verlangen. Das ist ein bisschen böse zu sehen, aber es funktioniert. Ich versuche jetzt erstmal zum Haus zu kommen. Ich habe es falsch, oder? Ja. Aber ein Haus habe ich erreicht. Zwei anscheinend. Habe ich auch nicht gesehen. Lass uns mal schauen, was die alles für uns haben. Mein Sohn liegt die Ruinen, die hier ganz in der Nähe liegen. Über alles. Wärst du so lieb, ihm die Pokémon zu zeigen, die dort leben? Wo lebt denn dein Sohn? Hier oben? Oder wo? Du, du, du, du. Macht mir ein bisschen Probleme. Wir werden heute auf jeden Fall noch hier oben weitermachen. Doch ich, ich möchte erstmal diese Folge anfangen, indem wir die Ruinen erkunden. Die sind nämlich nach rechts, wie sie schon gesagt hat. Das Wesen deines Pokémon ist also kauzig, stimmt's? Wusstest du, dass das Wesen eines Pokémon bestimmt, wie es heranwächst? Ja, ich weiß. Ist aber nicht wirklich wichtig, finde ich. Diese Gang war seit Urteilen von zahlreichen Pokémon bevölkert. Es soll hier sogar weitläufiges Waldland und vieles mehr gegeben haben. Mhm. Ja, war ja mal eine Straße hier. Wie wir mal gesagt haben. So, aber jetzt. Nach ganz rechts, denke ich. Und dann kommen wir dorthin. Heißt. Hier. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja. Hier einfach lang. Und erkunden wir uns mal ein bisschen die Trostruinen. Gehen wir erstmal hier direkt runter. Das Problem an diesen Ruinen ist, das ist ein komplettes äh, Labyrinth. Geh mal hierher. Kann ich zickere drücken, hab ich vergessen. So. Doom, doom. Was ich auch nie wusste, was ich auch ausgühen ähm, erfahren habe, wenn man mehrmals reindrückt, dann kannst du schneller durchskippen. Genau das wollte ich nämlich haben. Hier ist nichts, okay. Tick, tick. Was steht denn da? Das ist e Open. Re. Nee. Rechts. Also das zweite Wort ist rechts, aber das erste? O-N. Oh, oben, achso, oben rechts. Ach, oben rechts. Oh, jetzt muss ich das alles merken. Oben rechts, unten links, oben rechts, oben links, oben links, unten links. Wisst ihr was? Ich, ich mache einfach alles. Ich gehe einfach überall lang, weil hier sind überall diese Steine. Oh, aber anscheinend sind da aber nie Items. Okay, okay, lass uns nochmal merken. Oben rechts, unten links, oben rechts, oben links, oben links, unten links. Okay, ich versuche es zu merken. Wie soll ich es mir bitte merken, wenn die Trainer sind? Bist du kein Trainer? Irgendetwas ist seltsam an diesen Ruinen. Doch gerade deshalb komme ich so gerne hierher. Schau nachher mal bei mir zu Hause vorbei. Dann gebe ich dir eine Ballkapsel. Die kannst du dann mit Zickern verzieren. Okay. Also oben rechts. Hm? Oder war das schon oben rechts hier? Dann unten links. Wir sind wirklich Trainer, oder? Ja. Wie soll man sich das merken? hier wimmelt es nur so von Inkognito. Das muss einen Grund haben. Aber will. Aber mir will Partout keiner einfallen. Ah, vielleicht lindert ja ein Kampf meinen Frust. Ja, gegen mich zu kämpfen, das lindert natürlich jeden Frust. Natürlich. Claro, warum Ruinen -Maniac mit einem kleinen Stein nicht mal entwickelt wie willst du dich denn bitte verteidigen mit einem kleinen Stein was ist wenn ich was ist wenn ich irgendwas krasses angreife was machst du dann dein kleinstein wird ja auch nicht helfen können leider hat er jetzt pokémon die mein magbi nicht so einfach klein kriegt egal kriegen ja trotzdem alle sehr viele erfahrungspunkte aber wäre besser wenn er die meisten bekommen würde aber so schlimm ist das jetzt auch nicht ich kann euch übrigens sagen, dass wir für eine lange Zeit bei vier Punkten bleiben werden, weil ich habe ja vier Pokémon, die kann ich jetzt auch noch erstmal trainieren. Und das ist ziemlich gut. Mehr brauche ich nicht. Momentan zumindest. Je nachdem, vielleicht brauchen wir später ein bisschen mehr. Aber mehr, ähm, ja, nicht mehr Reichweite, sondern mehr, ähm, verschiedene Typen auf jeden Fall haben wollen. Bestimmt irgendwann später, aber jetzt nicht. Jetzt habe ich eigentlich genug. Vielleicht für später. Wäre es ganz nützlich, aber jetzt brauche ich keins. Ich bin mit meinen vier Teammitgliedern zufrieden und ich hoffe, die sind noch zufrieden mit mir. Danke fürs Zuhören. Keine Ahnung, was das gerade sollte. Bronze ist erst das zweite Mal, dass wir das sehen, oder ne? vielleicht sogar das erste Mal im Kampf? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, das wäre sogar ein gutes Pokémon jetzt gewesen für magbi Ah, hat es eine, eine, was hat es denn für eine Gegenstoß? Oh. Ich meine, Bronze ist Psycho Stahl. Müsste so sein. du du du du. Oh, uh, das hat gereicht. Ein, Fo ach so, weil ein Crit. Na ja, gut. Das war ein Trill, deshalb hat das, äh, reicht. Oh yeah. Der Rolf. Jetzt, wo ich meine habe, bin ich erst recht frustriert. Hättest wohl nicht gegen mich antreten dürfen. Ich gebe auf, ich werde mir nicht länger den Kopf über die Bedeutung dieses Ortes zerbrechen. Besser ist es. Besser ist es. Ich weiß es nicht mehr. Ich kämpfe einfach nur noch irgendwo lang ich hab's vergessen. Nein. Unten rechts nochmal? Nein. Ich hab's wieder vergessen. Hier war's richtig. Oh, wildes Pokémon. Mist. Ein Inkognito. Mit dem Buchstaben N. Ich meine, es ist ein N oder ein Z. Aber wahrscheinlich eher ein N, oder? Ich glaube, es ist ein N. Wenn es so schräg geht, dann sieht es aus wie ein Set, aber ich glaube, es soll ein N sein. Oh, wir sind richtig. Freundschaft. Alles Leben berührt anderes Leben, um etwas Neues und Lebendiges zu erschaffen. Warum wohl cool Caps? Warum nicht? Kommt die zur Schrift? Oh, vier Items. Ein bisschen Geld? Ein Sonderbombon? Eine Hirntafel? Was soll das ist? Oh, hier steht was geschrieben. In dieser Tafel steckt die Kraft besiegter Giganten. Aha. Ein Gefäß voll Schrägrauch? Das finde ich aber ziemlich schräg. Oh nein, jetzt muss ich den Ausgang finden. Habe ich nicht ein Fluchtseil? Bitte ich habe am Fluchtseil. Ja! Raus hier! Ich schwebe, Mama. <lacht> wie ist so eine Luftschwebe Und wir sind wieder draußen Das war ein kurzer Einblick in diese Ruine Die ist halt wirklich nur für ein paar Bonus-Items da Und hat einen kleinen Vorgeschmack hinterlassen Wie es in der Zukunft aussehen wird mit diesem Spiel Aber ich möchte noch nicht spoilern, weil das wäre gemein Ich bin nicht gemein Nur manchmal, aber nicht wirklich Hi Ich werde so lange weiterlaufen, bis der Weg irgendwann ein Ende findet Äh, okay ich auf mit dem Fahrrad. Wo geht's noch nicht lang? Oh, hier geht's nicht lang? Dann werde ich hier wohl richtig sein. Ich ruhe mich hier ein wenig aus. Wäre ich ein Vogelpuckmann, würde ich jetzt die Attacke ruhe, Ruheort einsetzen. Haha. <lacht> Solltest du hier übrigens auch eine Verschnaufpause gönnen. Oh. Uh, Tim, Ist es sogar Ruhepause? Ist es ein Ruheort? Wenn sie ohne Rast weiterfliegen müssten, würden Vogelpuckmann irgendwann völlig erschöpft zu Boden fallen. Wahrscheinlich heißt es ja, oder? Ja, es ist Ruhrort. Leider kann das niemand erlernen, aber ist ja eigentlich verständlich, dass es das niemand erlernen kann, aber. Äh, ja, wir haben noch ein paar andere Terms bekommen. Aber die bringen nicht wirklich was für irgendwen. Nee. Lassen wir's. Und weil ich immer sage, ähm, das ist der falsche Weg, das ist für mich der richtige Weg, damit meine ich eigentlich nur, dass ich gerne mal die Wege lang gehe, wo man nicht weiterkommt im Spiel. Weil, wir sind ja auch aus dem Grund da, meistens um ein paar Goodies zu verstecken. Wenn mein Pokémon mir bei der Arbeit hilft, kann ich sogar ein bisschen vorlensen. Äh, achso, hoho, wir zeigen dir, wie tief das Band zwischen Vater und Tochter ist. Das hat wahrscheinlich sie gesagt. Ups. Ja, man weiß ja nicht, wer was sagt von den beiden, das wusste ich jetzt nicht. Beide nur ein Pokémon. Was denn bitte? Doro und Max. Oder Max. Kann ja auch ein weiblicher Name sein Aber bei Max muss ich immer an einen männlichen Namen denken Aber uh, es gibt auch weibliche Namen mit Max Charmian und Skunkapu Sehr cool Das eine gibt es nur dort und das andere nur dort Also zwei exclusive Pokémon hier Ich meine man kriegt Charmian nur in Perl Und Skunkapu nur in Diamant also Zumindest ist es jetzt hier im Remake so Ich weiß nicht wie ich es damals war Aber so ist es hundertprozentig hier Und das ist ziemlich cool dass äh, den Kampf haben, wo man beide sieht. Ist auch wichtig für den Pokédex. Oh Mogelieb. Ich kann nichts machen. Ha! Ha <lacht> ha Das hast du davon! Wenn du mich auch smarten versuchst. <lacht> Tja. Du möchtest du ein bisschen abgekühlt werden? Hier, ja, ich kann dir dabei helfen. Aquaknarre! heil mich dadurch schön sehr nice ups sorry kurz an meinem Mikro gekommen aha du hast auch die Verbrennung das ist schon eine gute Fähigkeit mit Flammenkörper ist zwar ein bisschen basic aber I like it das reicht nicht ne eine Runde muss wohl noch sein Dann machen wir es schnell und schmerzlos. Let's go. Also ich muss wirklich sagen, Musik ist echt schön. Wie gesagt, nicht besser als die von Platin, äh, also, also aus Originalen natürlich. Trotzdem schön. Trotzdem schön. Du. Yes, Traumfugil, neues Level ab. Sehr schön. Das habe ich auch auf erste Stelle. Ach nein! Selbst mit feinden Kräften konnten wir dich nicht besiegen. Nö. Es ist du Papa? Aber morgen werde ich mich sparen Oh, mit mehr Anstrengen. Das Band zwischen dir und deinem Team endet wohl dem zwischen mir und meiner Tochter. Ja? Meinst du? Oh, sie meint's ernst. Ich bin als Pokémon-Züchterin noch grün hinter den Ohren, aber ich werde mein Bestes geben. Ja? Dann gib mal dein Bestes mit deinen sechs Pokémon, die du hast bestimmt. Ne, drei. Okay, gut. Amanda. Dem, L <lacht> Dem... Stern. In den Augen. Oh, Pi! Oh, ein kleines Pi! Du, du, du. Der jemand auf Toilette. Hier, helfen wir dir. Würde! Diese beiden Irrlichter. Zeige ich schon den Weg. Ciao. Du, du, du, du. Oh, jetzt kommt die Weiterentwicklung. Pipi. Pipi. Also, wenn Leute sagen, ja, Pikachu ist das einzige Punkt, was sein Namen sagt. Äh, Pipi, am I a joke do you? Er sagt das schon seit. Seit Gen äh, 6, glaube ich. Ich meine, damals hat es auch schon so Anspielungen gemacht, seinen Namen zu sagen, aber man. war dieses. Äh, naja man nicht so ganz gut hören, aber... Uh, Vonera! Ja, das haben wir gebrüht. Oh, aber gegen Vonera kann ich nichts machen. Oh, ich hoffe, es hat nichts gegen meinen Tricky, weil sonst ist Tricky leider... Oh, nun, das wäre nicht so gut. Das wäre nicht so gut, wenn er gleich K.O. wäre. Nein, ich soll es stimmen, das könnte Schaden machen. Nein, tut's aber nicht. Lull. Da hatte ich noch mal Glück gehabt und jetzt hast du auf die... Aufs Müll verdient. Bam. Ciao. Zwei Baby-Pokémon gegeneinander. Doch das flämrige Feuer-Pokémon-Baby hat gewonnen und kriegt ein Level ab. Und wieder Feuerschlag. Ja, das ist ein richtig guter Schlag. Richtig gute Attacke. Ein feuriger Schlag, der dem Ziel eventuell Verbrennungen zufügt. Es ist einfach Flammenrad denn besser. Es ist einfach Flammenrad denn besser. Wer würde dazu Nein sagen? Ich habe noch nicht so viel Erfahrung. Ja. Vielleicht mal ein bisschen entwickeln. Dann ist es besser. wenn ein Bummel richtig aufzieht? Ähm, mit ganz viel Zuneigung, nicht? Vielleicht. Mag, mag wie? Oh, hi. Tricky spielt am Boden herum. Cool. Äh. Äh. Die Enten verschwenden den Weg und machen keinerlei Anstalten, sich zu bewegen. Zum einen, warum? Und zum anderen, warum haben die die Asymmetriität von damals beibehalten, dass das eine Endzone weiter hinten war? Ich habe es immer gehasst, weil es so asymmetrisch ist und die haben das beibehalten. Ah, das ist so weh, Bek hier. Was ist das für ein Gebäude? Kaffee, frisch und gesund. Die beste Milch der Welt. Ja, oh mein Gott, Kuhmilch. Ich will Kuhmilch. <lacht> Magpie bekommt nicht rein. Keine Babys in die Bar. Geht nicht. Sagen gut draußen Manche unserer Kunden sind recht schausbütig und wollen nur unterlass kämpfen. Doch lass dich doch nicht zwingen und genieße deinen Aufenthalt hier. Okay. Hey, hast du die ganzen Enten da draußen gesehen? Das sind Pokémon, die von chronischen Kopfschmerzen plagt werden. Ich fürchte sie, wir müssen abwarten, bis es ihnen wieder besser geht. Hat jemand eine Kopfschmerzablette? Nein? Oh, Mist. Wir hatten eine hitzige Debatte über Pokémon. Da kommt unser unter uns Sammlern häufig vor. Ja, kann ich mir so gut vorstellen. Was sammelst du denn für Pokémon? Oh, Pantimos? Das Ist deine Mutter? Machen wir fertig. Krasser Hintergrund im Gebäude, auf jeden Fall. Ah, okay, gut. Ich, ich war mir gerade nicht sicher, ob es genau andersrum war oder so rum. Ich muss halt überlegen, war Geist gegen Psycho oder Psycho gegen Geist? Also, okay, ich hatte aber richtig rum. Okay, gut. Check rein, Level 30! Woo! Und äh, nochmal eine Nummer. Okay, kein Problem. Hast du die kurz Beleber eingesetzt? Okay. <lacht> ja, Traunfig ist einfach ein Geist-Pokémon. Can't touch me. <lacht> Wie bereits gesagt, das ist einfach das Can't touch me-Pokémon. Sie können mich nicht anfassen. Level 26! Ja, und zum dritten mal deine Mutter. Ja, Pokémon-Sammler, Sammelt aber nur das exakt gleiche Pokémon die ganze Zeit. Was alle sammeln? Immer wieder das Gleiche sammeln. So langweilig. Wenn man nicht von einem, von einer, von einem Thema verschiedene Sachen haben, nicht immer das Gleiche. Oh, schade, kann einfach... Na naja, egal. Wissen allein ist noch kein Garant für den Sieg. Nope. An Wissen übertreffe ich alle anderen Sammler. Außerdem habe ich seltene Pokémon. Allerdings macht das noch lange keinen guten Kämpfer aus mir. Nö. Ich bin ein Pokémon-Sammler und als solcher sehr stolz auf mein Wissen. Möchtest du, dass ich dein Wissen mal auf die Probe stelle? Warum dreht er sich dann wieder um, wenn wir kämpfen? Guck zu mir. Ich bin ich bin hübsch, glaube ich. Mogelbaum. Das ein Mogelbaum ist, man würde denken. Wenn man ihn betrachtet, dass er sich gar nicht bewegt. Aber, achte mal, ganz genau. Er bewegt sich ein klein wenig. Tatsächlich bewegt sich ein mogelbaum ein ganz klein wenig. Das sind so coole Details, dass sie nicht einfach nur Static sind, weil sie Static sein sollten, sondern er atmet auch. Ich wieder mit dem Mikro gekommen. Er atmet auch. Das finde ich ziemlich cool. Uh, offenbar geht irgendwas schlief. Schief, schief, schief. Aber er geht mogeln. Oh nein. Was hat er vor? Rückentzug. Dumm, dumm. Ich kann nicht mehr fliehen. Ist das wie Horrorblick? Kann das sein, dass Rückentzug einfach Horrorblick ist? Ich habe Rückentzug noch nie eingesetzt. Deshalb weiß ich es nicht. Oh, da kippt's rum. es oh. rum. Hingefallen. Und Tails erreicht ein Lalalala Level Up. Und äh, natürlich hat er drei Mogelbaum. Warum wundert mich das überhaupt noch? Nein, komm einfach weg mit dir. Ja. One hit. Das will ich sehen. Genau so, was will wie sehen hier. Na, das ist wirklich noch ein drittes Mogelbaum. Wie lange ist ich bitte dieses Café? Da warnt mich einer, oh nein, ich sollte mit den Spaß nicht verderben, weil hier so krasse Trainer sind, die mich verfetzen können. Drei Pantymos und drei Muggelbaum. Naja. Naja. Nicht wirklich kreativ, aber die XP nehme ich mit. Du kannst eine beträchtliche Menge an Wissen vorweisen. Du nicht. Ich mag keine Leute, die mehr wissen als ich. Geh weg! Okay. Willkommen! Dieses Pokémon hier ist mein ganzer Stolz. Oh. Oh, oh, oh. Die will auch noch kämpfen, das wusste ich nicht. Was hat sie denn? Was hat sie denn? Ein. Pipi. Hast du keinen Mondstein? Kannst du es nicht entwickeln? Naja. Weitere Erfahrungspunkte? Für... Ah, das reicht nicht. Weil es so hoch gelevelt ist. Oh nein, nicht Charm. Aber es ist nicht weiblich? Ich habe gerade geguckt, aber ich meine, das war weiblich, oder? Ja. Hm. Oder verwechsel ich wieder die Attacke? Ach, egal, egal. Egal. Du bist weg. Du bist weg. Also ist es irgendwie so egal. Und noch ein Level Up. Ja, ist ganz gut, dass Traum für die Level-Ups bekommt, aber die anderen sollen auch noch ein bisschen mehr. Fallen allem Tricky. Ach, auf Niederlagen reagier ich mit einem breiten Grinsen. Ja, sieht man ja. <lacht> Hallo? Auch in einem Kampf gibt es nichts besseres als einen Schluck leckere Kumomilch. Das löscht ihn los. Los, auf einen Zug! Ja komm. Willkommen im Café, was darf sein? Wobei, eigentlich ist es egal, was du gerne hättest, wieso servieren dir eh nur Kumomilch. Eine Flasche kostet übrigens 500 Pukedollar. Na, möchtest du eine? Oh yeah! Eine Flasche Kumomilch. Cool. Cool. Komm. Niemand versteht meine Jokes. Aber trotzdem war das ziemlich nice. Ist hier noch irgendwas? Ein Item oder so? Muss man sehen. Oh, ja. tik Hier? Nicht da. Du, du stehst im Weg. Ja, du gibst dein Bestes. Das ist sehr nett. Aber. Ach, du stehst im Weg. Hä? Spiel kann hängen äh, kurz. Deutsch. Das Spiel hängen kurz. Aus irgendeinem Grund. Was ist denn Item? Aber da steht doch. Doch hier. Hier links im Gras. Tatsache. Mittendrin im Gras stolper ich da die ganze Zeit beim Superbau und merke es nicht mal. Na, also jetzt habe ich es. und Trostu. Ach, dann sind wir ja schon bald da. Ne, Moment. Das ist ein anderer Ort. Wir wollen nach Schleide und nicht nach Alice naja, das ist der einzige Weg hier, den ich finden kann. Und oh Gott, es regnet ganz viel. Ich weiß nicht, ob äh, das heute noch was wird mit dir, Magby. Trotzdem werde ich nicht auf. werde ich nicht Kosten und Mühen scheuen, um mich trotzdem irgendwie zu entwickeln. Ich bin Schatzsucher und heute ist meine Beutel ein Sieg gegen dich. Ach, manche Trainer haben echt zu viel Hoffnungen. Der Gengo. Wie willst du mich dann besiegen? Du hast zum einen nur die Hälfte der Pokémon und zum anderen... Meine Bomben sind zum Großteil entwickelt. Du hast noch ein Bronze. eine... Okay, ich weiß, gar, ich weiß nicht, weil sie sich entwickeln, aber komm schon. Nur ein Bronze. wir dir. Na, gibt mir doch nicht so viel. Schilterus! Ich meine, da kann ich Tails einsetzen. Schildarus war... Boden auf jeden Fall, oder? Ach, das ist die Vorentwicklung. Ich, ich dachte schon, da kommt die Weiterentwicklung. Was? Tails würde gerne mit dir spielen? Oh. Ach, Tails, ich kann dich ja bald wieder aus dem Ball lassen. Und dann können wir spielen. So viel wir wollen. Ja, Robustheit. War mir schon klar, dass es das Ding hat. Ich wollte nur schon mal ein bisschen Damage machen. Oh, Bodytech, es killt sich selbst für den bisschen Schaden, wenn es dir das wert war. Ich habe sowieso... Ich meine, ich hatte Tränke, oder habe ich nicht eingekauft. Selbst wenn, ich gehe das hin. Ja, ich kann nicht gewinnen, du bist einfach eine Nummer zu groß. Jupp. Richtig. Wenn man nach Schätzen sucht, sollte man das wohl besser unter der Erde tun. Ja, wäre wohl eine bessere Idee, als gegen eine Zehnjährige zu verlieren. Zwischendurch gehe ich auch mal langsamer oder lege eine Pause ein. nicht bin ich ja auch nur ein Mensch. Ja, es gibt bestimmt Pokémon, die durch und durch arbeiten können, aber wir Menschen können das nicht immer. Gegenstoß eignet sich ideal, um Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Doch bitte nur im Pokémon-Kampf, nicht im wirklichen Leben. Sonst würde man sich ja laufend streiten und bekämpfen. Er hat recht. Er hat recht. Setze diese Attacke ein, nachdem der Gegner zum Zug gekommen ist, verdoppelt sich ihre Stärke. Ja, sehr coole Attacke. Aber die meisten Pokémon können es auch einfach so erlernen. Weil denen, weil denen die Attacke Sinn macht, die können es einfach so erlernen. Von daher hier ist der Schattenbaum. Petitza, wir mal! <lacht> Unser geheimes siebtes Teammitglied, Petitza. Und hier ist ein Gegner. Du behauptest, ich wäre eingedöst? Das habe ich nur vorgetäuscht! Ha ja. Äh, nein, habe ich nie behauptet, aber... Du hast eine Überraschung, ich habe ich gar nicht erwartet, Alfred! Ich finde es übrigens ein sehr geiles Detail, dass man, dass der Trainer nicht immer nur einen Pokéball hält. So wie damals, weil da gab es nur einen Sprite. Aber mein Traumfugier wurde ja mit einem Finsterball gefangen. Und deshalb hat beim Trainer gerade auch einen Finsterball in der Hand gehabt. Oh, Scanner, so eine unnötige Attacke. Ich hasse schutzschild attacken Ich finde die unnötig. Verschwinden einfach nur eine Runde. Was hast du davon? Klar, wenn du das mit dem Status-Effekt äh, kombinierst, zum Beispiel mit Gift und Verbrennung, dann kann ich es verstehen, aber sonst... So ein Bummel wie Mediti kann das überhaupt irgend was, vergiftung oder verbrennung oder irgendwas? Nein. Das ist natürlich das unnötig. Weiß nicht wie ihr das seht, aber ich finde das halt persönlich ziemlich unnötig. Komm check rein, du warst lange nicht mehr hier im Kampf. Du sollst auch mal hier wieder kämpfen. Das soll ich sagen. Ja, ich finde es auf jeden Fall ein sehr cooles Detail, dass man den Ball des Pokémon auf der ersten Stelle sieht. Sehr, sehr cool. Razor blade Das überlebt? Also ich hatte jetzt mal hollow nicht so gut in Erinnerung. Aber ich war ein bisschen unterschätzt. Mit diesen Rips an seiner Brust. Bam, das ist aber weg. Du du du du du du du. du. Oh, das liebt mich. Das ist doch, das ist doch schön. Ich finde, das ist ein bisschen aufgezwungen. Diese, dieses Feature. Das gab es schon damals. Also schon seit Gen 6 gibt es das. Seit Gen 6 in jedem Spiel gibt es diese Fähigkeit, dass Pokémon einen lieben können und dann was ausstecken, einstecken, mein Gott, einstecken können. Und gerade noch so überleben, weil sie nicht lieb haben und sowas. Ähm... Ja, da kannst du schön heulen. Ich habe die Niederlage nur vorgetäuscht. Okay. Die Fausttafel versteckst du. Ist wahrscheinlich irgendwas für kampf oder? Das Urwesen erschuf zwei Geschöpfe für Raum und Zeit, die es in die Welt entsandte. Okay. Ja, also seit Gen 6 gibt es dieses Feature. Moment. Bewundere, wie sauber die Techniken meines Kampf-Pokémon sind. Aber dieses Feature war immer optional. Und leider ist es in diesem Spiel... ...ein Muss. Es wird ein Aufgezwungen. Und das ist das, was ich in diesem Spiel überhaupt nicht mag. Dass das halt aufgezwungen wird. Genauso wie der RP-Teiler. Ich mag das nicht. Das war in diesem Spiel. Dieses. Deine Pokémon lieben dich und. Äh, all das. Oh, ich kann es nicht einsetzen. Dass es eigentlich aufgezwungen wird. Äh, Tricky ist leider fast ein Date. Deshalb. Ich schätze mal Tails. Ähm. Ich fand es immer cool, dass man sich die Mühe erarbeitet hat, dass die Pokémon einen nur dann lieben, wenn du auch wirklich mit den Zeit verbringst. Und hier, du brauchst die Pokémon anscheinend nicht mal raus aus dem Pokeball und mit denen rumlaufen. Trotzdem lieben sie dich. Zumindest scheint es so. Und das hat schon wirklich. Ein bisschen OP. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Würdet ihr sagen, es ist gut, dass man dafür nichts machen muss, dass das jeder hat? Oder was seid ihr meiner Meinung? Du, du, du, du, du, du, du, du ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer der Meinung ist, dass der EP-Teiler Zwang an sein sollte. Und das ist richtig. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwer meint. Dass er Attacken abstumpfen lassen. Abstumpfende Attacken. Wir müssen einfach härter trainieren. Jupp. Und was wir härter trainieren müssen, das, glaube ich, weißt du, Magby, oder? Deine Entwicklung. Wir müssen härter dafür trainieren. Vielleicht kriegen wir es dann in der nächsten Folge. Oder was man dir?